Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, warum es so sinnvoll ist, seine Online- und Offline-Marketing-Aktivitäten gemeinsam zu verbinden. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich möchte heute mit dir gemeinsam einmal einen Blick darauf werfen, welche Synergieeffekte du daraus ziehen kannst, wenn du dein Online sowie dein Offline-Marketing zusammen verbindest. Ja und bevor wir da einsteigen, mal ganz kurz zwei Zahlen. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an. 2016 haben mehr als 40 Millionen Euro Umsatz im E-Commerce stattgefunden. Das heißt, das ist direkter Umsatz, der darauf zurückzuführen ist, was im Online-Marketing bestellt wurde, im Online-Markt bestellt wurde, was natürlich aufs Online-Marketing zurückzuführen ist. Ein Markt, der noch vor vielen Jahren, gar nicht so lange ist es her, als ja, völliger Schwachsinn dargestellt wurde. Das heißt, dort bestellt kein Mensch etwas im Internet, da findet nichts statt. Heute ist dieses Thema überall gegenwärtig und selbst wenn du nichts über das Internet verkaufst, so wie ich in meinem größten Teil auch, oder vom größten Anteil her auch, ist es so, dass wir trotzdem immer online präsent sind. Und ich zeige dir das einmal ganz kurz, wie das genau aussehen könnte und welche Vorteile du daraus ziehst. Offline-Geschäft wird online geprüft, heißt also, Menschen, die du offline kennenlernst, heißt auf Netzwerktreffen, auf Messen, auf Events oder auch am besten durch dein Empfehlungsmarketing, was ich dir in einem anderen Videotutorial noch einmal erklärt habe, wie du das Ganze pushen kannst, wie du dein Empfehlungsmarketing auf ein ganz neues Level auf ein ganz neues Niveau bringen kannst. Aber wenn Menschen eine Empfehlung über, die, über dich oder für dich bekommen oder eben du halt auf Messen, Veranstaltungen und so weiter Menschen, andere Menschen kennenlernst, die potenzielle Kunden von dir sein könnten oder werden sollen, dann findet ja Folgendes statt. Das heißt also, wir haben uns einmal kennengelernt, haben die Visitenkarten ausgetauscht. Was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Step ist doch sofort, du überprüfst die Botschaft, die du den Tag bekommen hast von dieser Person im Web. Das heißt also, bevor wir uns ins Auto setzen, zu einem Kundentermin fahren, bevor wir uns ins Auto setzen, irgendwo in ein Gebäude fahren, in eine Ausstellung oder aber den Vertreter, den Verkäufer zu uns nach Hause bestellen, prüfen wir doch in der Regel eigentlich fast alle mittlerweile immer erstmal einmal ganz kurz im Netz was ist das eigentlich für eine Person genau? Welche Firma steckt dahinter? Was bekomme ich bei ihm und so weiter? Also sollte dein Online-Auftritt passend zu dem sein, was du offline auch darstellst. Und wenn der sehr veraltet ist, du aber sonst ein junger, dynamischer, spritziger Typ bist, der so super Kontakte macht, dann machst du dir das Leben selber schwer. Andersrum kannst du uns auch gehen. Das heißt, ein guter Online-Auftritt sorgt natürlich auch dafür, dass es dir offline leichter fällt. Dass du einfach ganz schnell ins Gespräch kommst, viel leichter den Kunden zum Abschluss bringst. Aber was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt ja die Möglichkeit, wir können Flyer verteilen, zum Beispiel irgendwo auf irgendwelchen Aktionen, Events und so weiter, die dann natürlich, wie es heute so ist, immer auf eine Seite hinweisen. Im Idealfall dann sogar auf eine Landingpage. Was der Vorteil einer Landingpage gegenüber einer klassischen Website, einer klassischen Homepage von dir ist, das habe ich dir auch in einem anderen Videotutorial bereits erklärt. Und ich empfehle dir dringend, eine Landingpage einzurichten und zumindest dieses Videotutorial einmal unter Landingpage bei mir zu suchen, in meinem Kanal, und dir das einmal anzuschauen, denn die Vorteile sind einfach gigantisch. Erstens haben wir gerade behandelt, Website, Homepage. Alles, was wir heute offline an Kontakten gewinnen, wird online auf der Website, auf der Homepage geprüft. Du kannst natürlich aber auch super als ergänzendes Tool das Ganze verwenden. Heißt, Wenn du offline unterwegs bist, kannst du deine Webseite als Verkaufshilfe unterstützen, zu Rate ziehen und andersrum natürlich genauso. Also eine Verbindung macht in mehrfacher Hinsicht Sinn, im Idealfall sogar zu Landingpage, zu verschiedenen Produktbereichen, Dienstleistungsbereichen aus deinem Angebot. Dann zweitens der Newsletter. Ein Newsletter gibt es, Einmal als nervige E-Mail-Kampagne, wo man denkt, was will diese Person ständig von mir? Oder aber es gibt Newsletter, auf die freuen sich die Menschen. Es gibt sogar Newsletter, die werden bezahlt von Menschen dafür, dass sie jede Woche, jeden Monat tolle Inspirationen bekommen, weiteres Feedback bekommen oder sogar Anleitungen, Rezepte, Coachings, Hilfestellungen für ihren Fachbereich, aus dem du kommst, der denen dann im Leben weiterhilft und vieles, vieles mehr. Also Newsletter, heißt nicht unbedingt, dass dieser unattraktiv ist. Es kommt immer darauf an, wie du ihn verpackst. Er kann auch zu einem riesen Nachfragesog sorgen und somit sogar deine aktiven Verkaufstätigkeiten erheblich unterstützen. Dann Social Media Marketing. Klar, Online wie offline. Was ist Social Media Marketing eigentlich genau? Social Media Marketing ist doch im Grunde nichts anderes als das, was wir früher bei uns zu Hause auf dem Dorfplatz gesprochen haben. Die Menschen haben sich über dich unterhalten, über deine Dienstleistung, über deine Firma, und du hast aber heute den riesen Vorteil, du kannst in diese Gespräche über deine Social-Media-Kanäle mit einsteigen. Das heißt, du kannst mit den Leuten anfangen zu kommunizieren. Du kannst mit ihnen sprechen. Du kannst auf ihre Wünsche, auf ihre Bedürfnisse eingehen. Ja, das sind gigantische Vorteile. Aus meiner Sicht sollte Social-Media-Marketing immer als Online-Offline-Kombination verbunden werden. Du kannst zum Beispiel auch in deiner Social Media Community dazu aufrufen, dass wir uns einfach mal offline treffen, dass wir uns einfach mal alle kennenlernen. Die Vernetzung ist gigantisch, wenn man anfängt, beide Sachen zu verbinden. Und natürlich auch die klassischen Werbeanzeigen. Egal ob offline oder online Werbeanzeigen, alles führt am Ende immer zu einer Verbindung. Das heißt also, Wer macht heute denn noch eine klassische Offline-Werbeanzeige, die nicht auf eine Website, auf eine Landingpage, vielleicht auf ein Sonderangebot, was man downloaden kann oder dergleichen hinweist? Sonst macht doch in der Regel eine klassische Werbeanzeige, wo es einfach nur darum geht, deine Website, also deine Firma darzustellen, einfach nur das Logo. überhaupt überhaupt keinen Sinn. Es geht doch genau um die Website, die wollen wir präsent machen und im Idealfall eine Landingpage, die gleich zum nächsten Schritt bei deinem Leser animiert. Und irgendwo begegnet uns Werbeanzeigen doch immer wieder. Es gibt auch viele Online-Werbeanzeigen, Google AdWord-Kampagnen und Co., die dann vielleicht wieder zu einem Offline-Kontakt führen sollen. Also wir sehen, beides ist miteinander vernetzt. Und ich bin nicht der Meinung, dass man sagen könnte, Online-Marketing ist das Allheilmittel, Offline-Marketing war besser, oder aber Offline-Marketing ist tot, wir sollten uns nur noch um Online-Marketing kümmern. Ich bin der Meinung, die Mischung macht beides zusammen. Riesenvorteil ist allerdings im Online-Marketing die Zielrichtung. Das heißt, ich kann ganz zielgerichtet genau meine Wunschkunden, meine Wunschzielgruppe erreichen, anstatt mit dem Gießkannenprinzip, wie wir es aus dem klassischen Marketing kennen, wo ich doch mit der Zielgruppeneingrenzung sehr eingeschränkt war, einfach so durch die Gegend gehen und damit relativ hohe Streuverluste haben. Also das ist ein erheblicher Vorteil, den es so im Offline-Marketing in dieser Dimension nie zuvor gab. Wie das alles genau im Detail funktioniert, findest du übrigens mit dem Download auf meiner Seite unter www.kundenwachstum.de Backslash Zielgruppenanalyse. Schau dich vielleicht sowieso einfach mal im Download-Bereich um auf der Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du so viel mehr an Infos, an nützlichen To-dos, Hilfestellungen und so weiter. Und das eröffnet dir vielleicht ganz neue Perspektiven, was heute alles möglich ist, wenn man sich mit der Zielgruppenanalyse beschäftigt. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Erstens, Wachstum. Wachstum ist eine wichtige Sache, die ich irgendwo über ja, über online und offline in Kombination am besten erreichen kann, aus meiner Sicht. Es ist nicht das eine besser als das andere. Beides zusammen ist, aus meiner Sicht, der Königsweg ist die perfekte Kombination, wenn wir aus den die alten Kanäle die ganze Effektivität reinpacken, den Nutzen, den wir über Jahre aufgebaut haben, und das paaren mit den neuen Chancen, mit den neuen Möglichkeiten aus dem Online-Marketing-Bereich, ja, dann haben wir aus meiner Sicht sehr, sehr viel erreicht und einen riesen Wettbewerbsvorteil, denn viele setzen immer nur auf einen Kanal. Wie du es genau kombinierst, erfährst du auch auf meiner Seite www.kundenwachstum.de, wo du zusätzlich mal das Workbook Kundenwachstumssystem runterladen kannst. Auch das empfehle ich dir. Dann... Zweitens, Multi-Channel. Wir spielen nicht einfach nur einen Kanal, bedienen verschiedene Kanäle, online wie offline. Mach dir am besten einfach mal ein Portfolio, wo du dir deine klassischen Marketingkanäle auflistest. Auf welchen Netzwerktreffen bist du vertreten? Welche Online-Aktivitäten hast du? Bist du in Social Networks unterwegs? Bist du aber auch auf sonstigen Events, Messen unterwegs? Und so weiter. Mach daraus mal ein Portfolio und fange an, dieses zu strukturieren. Und Sei zielgruppenorientiert. Sei wählerisch bei dem, was du machst. Dies Online-Marketing ermöglicht es dir heute, sehr wählerisch zu sein. Und nutze das auch. Nutze die Chancen, die es dir bietet, damit du viel Geld und Zeit für dich und dein Unternehmen sparst. Denn das ist ja das, worum es uns am Ende geht. Wir wollen mit wenig Zeit einen hohen Ertrag generieren, damit wir uns auch um schöne Dinge kümmern. Nicht, dass das Unternehmen nichts Schönes ist, aber es macht doch viel mehr Spaß, am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen aus meiner Sicht. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, dieses Video-Tutorial hat dir einen kleinen Einblick ermöglicht, hat dir ein bisschen was weitergeholfen. Ich bin mir sicher, dass da einiges Nützliches für dich dabei war. Ich empfehle dir auch dringend, einfach einmal die anderen Videos, vor allen Dingen auch die Downloads auf meiner Seite www.kundenwachstum.de anzuschauen. Auf www.kundenwachstum.de findest du außerdem weitere Best-Practice-Beispiele. Du findest zahlreiche Podcasts, du findest dort ähm, noch Erfahrungsberichte, weiterführende Informationen, Langtexte, Tutorials, alles Mögliche. Schau dich einfach mal um und abonniere vor allen Dingen auch diesen Kanal hier mit dem Button unterhalb dieses Videos. Und ich freue mich, dich in einem anderen Video wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.